Ich mag mich, war, eingeladen Ja, Moment, wer hat dich eigentlich eingeladen? Ich war neulich an der Uni, da freuen sich die Studenten auch schon da die Geschenke Wie ihr ja schon vom Valentinstag wisst, bin ich der absolute Geschenkruf. Und diese, ja ich möchte schon fast sagen, Gabe, möchte ich natürlich auch zum großen Geschenkefest Weihnachten mit euch teilen. Von daher gebe ich euch heute nicht ein, nicht zwei, sondern drei tolle Geschenketipps für Weihnachten, mit denen ihr eure Freunde, Familie, alle bestimmt super glücklich machen werdet, da bin ich mir absolut sicher. Nummer 1 ist ein selbstgemaltes Bild. Das ist so eine Sache, da weiß man dann wirklich, das kommt von Herzen. Oder mit anderen Worten, es ist ein No-Brainer. Und keine Sorge, wenn ihr keine Idee habt, muss gar nicht unbedingt was mit der Person, der ihr es schenkt, zu tun haben. Malt einfach irgendwas, was euch vor den Augen ist. So, dann schauen wir mal. Oh, ich wollte ja schon immer ein Bild von einem Baum. Es funktioniert. Nummer zwei sind Klamotten. Wer mag sie nicht, die weichen Päckchen unter dem Weihnachtsbaum? Ich meine, Klamotten kann man wirklich brauchen. Und die anderen freuen sich bestimmt, wenn ihr ihnen ungefragt bei der Stilauswahl helft. Okay, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, dass ich als Socke hier jetzt sage, Klamotten schenken. Aber mal ganz ehrlich, wer hat denn nicht so einen Nachbar, wo man jetzt nicht allzu enttäuscht wäre, wenn hieße, der zieht jetzt in einen anderen Schrank. Weiß ich, Paket. Ha! Weg! Sie äh, hebt sich bestimmt das Beste bis zum Schluss auf. Ja, ja, so wird's sein. <lacht> ja, so viel dazu. Und Nummer 3 der absoluten No-Brainer, super sicheren Weihnachtsgeschenke ist natürlich ein Haustier. Ich meine, jeder mag Tiere. Das ist auch so eine Sache, die muss man überhaupt nicht absprechen. Da seid ihr quasi schon sicher, dass es dem Beschenken gefallen wird. Und die ganzen Haltungskosten und den Aufwand und so, den wird er schon übernehmen. Ich meine, jeder mag Tiere. Alle Tiere. Für dich habe ich was ganz Besonderes vorbereitet. Ähm, okay. Na, komm doch mal raus. Ja, ja. Ähm, Socke, das ist ein Papagei. Ich weiß, aber nicht irgendein Papagei. Ja, rede mal. Ha! Es ich ist der, der Nerv Juhu. Oh Gott, äh, kann man den irgendwo umtauschen? Ich ziehe Ähm, darf ich den vielleicht haben? Wie mag ich den! Von mir aus? Oh Gott, nein, die Kombination wäre doch schrecklich! Ähm, ja. Tja, ähm, ich habe auch noch einen kleinen Geschenktipp für euch. Befolgt auf keinen Fall die Tipps von der Socke. Bitte nicht, das wird nur alle um euch herum ganz traurig an Weihnachten machen. Naja. Jedenfalls, wenn euch das Ganze gefallen hat, gebt doch gerne einen Daumen nach oben. Mir hat's nicht gefallen, ehrlich gesagt, das Geschenk. Also Ganz ehrlich, ich meine man, man sagt das ja immer so ungern, aber ehrlich gesagt, so ein Fan von dem Bild war ich jetzt nicht... Aber bitte nicht weitersagen. Schreibt doch stattdessen in die Kommentare, was ihr so verschenkt. Vielleicht habt ihr ja bessere Geschenke, gehen als die Socke. <lacht> ja, ansonsten könnt ihr hier noch weitere Videos anschauen. Wenn ihr Glück habt, ist sogar ein Weihnachtsvideo dabei. Wenn nicht, dann aha, Pech gehabt. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao. Jingle, Jingle.